Wie reagierst du, wenn eine andere Person zu dir sagt, dass Gott ihr was aufs Herz gelegt hat, das sie dir sagen möchte? Und dass der Heilige Geist ihr was offenbart hat, das sie dir zeigen möchte? Bist du dann offen dafür? Oder verschließt du dich dem Ganzen? Wenn es wirklich von Gott ist, was die Person dir sagt, und du dich verschließt, dann entgeht dir ein Segen. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du jederzeit zu Gott beten und fragen, ob die Person wirklich von ihm zu dir geschickt wurde und ob bestimmt, was sie sagt. Und Gott kann dir dann Klarheit schenken. Um herauszufinden, was die Wahrheit ist, können wir einmal die Geister prüfen, also was ist der Bewegung der Leute. Und zum anderen können wir dafür beten, dass Gott uns die Wahrheit offenbart. Hat. Zuerst geht es kurz in die Bibel und danach berichte ich von zwei eigenen Erlebnissen. So spricht der Herr, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, um euer Flehen vor sein Angesicht zu bringen. Wenn ihr in diesem Land bleibt, so werde ich euch bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen. Jeremia hat nicht seine eigene Meinung ungetan, denn am Anfang anfangs sagte er eindeutig, so spricht Gott der Herr. Aber leider haben die Herrführer, zu denen er gesprochen hat, sich von ihm anderes verführen lassen, und zwar von Asaja, der behauptet hat, dass Jeremia lügt, weshalb sie dann doch das Land verlassen haben und nicht auf Gott gehört haben. Gott möchte, dass wir die Geister prüfen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Jeremia hat aus Liebe gesprochen. Und Asaja hat Jeremia als Lügner bezichtigt, weil er Angst hatte. Also er hatte einen Geist der Angst. Und daraus hat er gehandelt. Jeremia hat liebevolle Worte gesprochen. Und Asaja hat Angst geschürt. Und so haben sich die Herrführer verführen lassen. Jeremia war in der Wahrheit, in der Liebe, und Asaja hat verführt. Es war eindeutig, dass Jeremia derjenige war, der den richtigen Geist hatte. Was wir auch machen können, wenn wir nicht sicher sind, wer die Wahrheit sagt, ist darum zu beten. Offen zu sein, und um Gott zu fragen, was die Wahrheit ist. In einer Kleingruppe habe ich mal die Wahrheit verkündet aber die anderen wollten es nicht glauben. und Dann waren wir aber offen und haben alle gemeinsam gebetet, dass Gott uns doch die Wahrheit zeigen wird. Ausgemacht, dass jeder die Bibel liest, wir uns das nächste Mal treffen, und als wir uns wieder getroffen hatten, hat Gott uns zu einem und derselben Bibelstelle geleitet, und zwar alle. Und dann habe ich mich schon gefreut, gedacht, okay, die Bibel stelle offenbart die Wahrheit. Ich habe es vorgelesen, aber die anderen wollten es dann nicht glauben. Also Gott wollte ihnen die Wahrheit schenken, die Wahrheit offenbaren, hat uns alle zu der Wahrheit geführt. Aber dann geht es halt auch noch darum, die Wahrheit anzunehmen. Wir müssen es wollen. Also ich habe getan, was Gott von mir wollte. Und Gott hat bestätigt, was ich gesagt habe, durch sein Wort, das er uns allen geschenkt hat. Sie wollten es dann zwar nicht annehmen, aber der Same ist gesät. Und wenn du mal zu jemandem geschickt wirst, um das zu tun, was Gott möchte, dann lass dich nicht abhalten, es wieder zu tun, wenn du mal abgelehnt wirst. Lass dich nicht davon abhalten, das zu tun, was Gott von dir möchte, nur weil die anderen die Wahrheit nicht annehmen wollen. Denn ein Same, der gesät wurde, kann noch Jahre später aufgehen und heranwachsen. Gott hat mir immer wieder den Vers Prediger 11 geschenkt, um mich zu ermutigen weiterzumachen. Ich sende ein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Gott hat mich ja schon ein paar Mal zu Pastoren und Ältesten geschickt, um ihnen was auszurichten. Und da habe ich auch gesagt, dass ich das vom Heiligen Geist habe, dass es nicht von mir kommt. Weil Gott benutzt immer noch Menschen, um anderen etwas auszurichten. Und viele glauben nicht mehr daran. Einer hat sich sogar dann über den Heiligen Geist lustig gemacht. Wenn wir absichtlich behaupten, wir hätten was vom Heiligen Geist empfangen, das aber nicht stimmt, dann lässt er mir den Heiligen Geist. Es kann aber auch mal sein, dass du glaubst, du hättest was vom Heiligen Geist empfangen, Du es auch so weitergibst, dass ich dann rausstelle, es hat gar nicht gestimmt. In dem Fall ist es keine Lästerung des Heiligen Geistes. Denn du hast ja nicht behauptet, der Heilige Geist hätte mir das gezeigt, obwohl du wusstest, dass es gar nicht stimmt. Aber trotzdem ist es wichtig zu lernen, die Geister zu unterscheiden. Kommt etwas von Gott? heiligen Geist oder nicht. Manche lassen sich zum Beispiel von der Freude leiden. Es gibt die Freude von Gott, In der wie besteht, dass die Freude nicht so ist, wie die Welt sie gibt. Und dann gibt es die Freude, wie sie schon immer hatten, schon bevor wir Gott kamen, wenn wir zum Beispiel Spaß haben oder wenn wir rausgehen und die Sonne auf uns scheint und wir uns deshalb freuen. Und Gott warnt uns, dass es auch das Böse gibt, das uns beeinflussen kann. Das Böse hat es auf unsere leibliche Freude abgezielt. Wenn wir uns damit verführen, dann müssen wir aufpassen. Ich kann mich noch, als ich in eine Gemeinde war, an eine PredigerInnen. erinnern, hat der Prediger gesagt, dass wir einfach das tun sollen, was uns Freude bereitet. So können wir rausfinden, was Gottes Wille für uns ist. Ich erinnere mich noch, ich wusste sofort bei der Predigt, dass es eigentlich nicht stimmt, so wie er es gesagt hat. Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Freude. Einmal die Freude, die von Gott kommt. Und einmal die leibliche Freude. Einmal die Freude der Welt. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwann was mit Poker aufgeschnappt und ich hatte da die Freude, Poker zu spielen. Und ich dachte mir, hey, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Gott will bestimmt nicht, dass ich Poker spiele. Aber durch die Predigt habe ich dann gesagt, okay Gott, zeig mir die Wahrheit. Obwohl ich eigentlich schon wusste, dass was der Prediger sagt, das stimmt nicht. Ich war trotzdem offen, habe gebetet zu Gott, zu ihm gesagt, zeig mir die Wahrheit. Als ich auf dem Weg nach Hause war, als ich den Gedanken, ich sollte eine Münze werfen, ob ich pokern soll oder nicht. Und der nächste Gedanke war, dass ich den Briefkasten öffnen soll. Was habe ich dann gemacht? Da war ein Brief drin von Hour of Power, von einem christlichen Prediger. Und dort in dem Brief war eine Münze drin. Dann habe ich sogar gesagt, okay, ich flippe jetzt die Münze, wenn sie mal die gleiche Seite kommt. Dann heißt es, dass ich pokern soll. Dann habe ich fünfmal hintereinander die gleiche Seite gehabt. Ich habe gemerkt, je öfters die Seite kam, desto mehr Freude kam auf. Ich habe mich dann irgendwie gewundert und gefragt, was geht jetzt ab? Irgendwie habe ich schon gemerkt, dass es ein falscher Geist ist. Beim sechsten Mal habe ich dann aber die andere Seite erwischt. Dann bin ich ins Haus reingegangen drüber nachgedacht, ob mich vor meinen Rechner, mach, mach ihn an, schalte automatisch Bibel TV an, denk kurz drüber nach, dann höre ich zu, was da gesagt wird. Dann wird genau über das Thema gesprochen. Was dort gesagt wurde, hat genau das bestätigt, was mir schon die ganze Zeit gedacht hat. Das hat ein falscher Geist ist, der die Freude benutzt, um mich in die Ehre zu führen. Kann man sehen, es war alles von Gott vorbereitet. Gott hat jemanden einen Brief schicken lassen. Und direkt danach kam eine Predigt, die ich angeschalten habe, die genau über das Thema ging. Es war alles von Gott geführt. Er wusste auch schon im Voraus, dass ich dafür bete, für Klarheit, dafür bete, was die Wahrheit ist. Und er hat direkt mein Gebet erhört.